Heute ist der 4. Dezember, der Barbara-Tag und da gibt es die Tradition, dass man einen Kirschzweig abschneidet und ins Wasser stellt und der wird zum Heiligen Abend blühen. Und es ist eine schöne Geschichte der Barbara von äh, Nikodemien, können Sie nachlesen im Internet. Dazu gibt es ein Lied, wir messen mit knospenden Zweigen, die Zeit Nummer 4 in Durch Hohes und Tiefes. <lacht> Wir messen mit knospenden Zweigen die Zeit, vom Knospen zum Blühen ist's nicht mehr weit. Wir hüten die Blüten in unserem Haus, sie sagen im Winter den Frühling voraus. Wir trauen dem Zeichen, dem Zweig und dem Kind. Wenn sind. Wir messen mit Knospen den Zweigen die Zeit. Vom Knospen zum Blühen ist